Hallo zusammen, mein Name ist Robin Betschardt. Ich arbeite im Alterszentrum Friesigarten als Drittlehrjahr Lehrjahr Koch. Und ich zeige euch jetzt heute mal, was ich den ganzen Tag so mache. Der Beruf Koch ist ein sehr, sehr schöner Job. Ich mache ihn sehr gerne. Man tut viel zubereiten, man tut viel rüsten, viel anrichten. Man kann immer probieren, was man macht. Man weiss, ob es gut ist oder nicht gut ist. Man bekommt immer ein positives Feedback oder ein negatives. Spezielle am Beruf Koch ist sicher, dass man überall gut gegessen wird. braucht man sicher einen Koch. Zuerst ist man im Kriesigarten lernt die grundlegenden Sachen. Je mehr Erfahrung man sammelt, kann man dann ins zweite Altersheim im Mieterpark und dort mit einer zweiten Person den ganzen Service leiten. Wenn du bei uns die Lehre als Koch machen willst, es ist sicher schön, wenn du zu Hause schon viel gekocht hast, die Freude daran gefunden hast. Und sicher etwas vom Wichtigsten ist auch die Motivation mitbringen, den Ehrgeiz mitbringen und einfach Freude daran haben. In einem Altersheim hat man viel mehr Zeit als in einem Restaurant. Man hat viel mehr Zeit für die Schule, man hat viel mehr Zeit für äh, Sachen genauer anzuschauen. Und danach kann man dann immer noch in ein Restaurant gehen. Aber ich würde die Lehre zuerst mal in einem Altersheim machen weil es für mich einfach geht. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in meinen Arbeitsalltag. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewirbt euch doch jetzt.